Herzlich Willkommen im LVR Freilichtmuseum Kommern. Mein Name ist Vanessa Sterner, ich bin ökologische Volontärin und heute möchte ich Ihnen gerne etwas über unsere Streuobstwiesen erzählen. Unser Freilichtmuseum verfügt über zahlreiche ökologisch hochwertige Flächen, zu denen insbesondere auch besagte Streuobstwiesen zählen, auf denen alte, teils historische Sorten angebaut werden. Über das gesamte Gelände verteilt haben wir ungefähr 150 Obstbäume, die reichlich Ernte bescheren, aber andererseits auch regelmäßig gepflegt werden müssen. Eine ganze Menge Arbeit, bei der es einiges zu beachten gilt. Wir haben einigen speziell ausgebildeten Baumpflegern, sogenannten Obstbaumwarten, bei ihrer Arbeit hier bei uns im Gelände über die Schulter gesehen und unter anderem gefragt, warum müssen Obstbäume überhaupt geschnitten werden? Ja, der, der Obstbaumschnitt äh, dient äh, drei Hauptzielen. Äh, zum einen der Erziehung der Statik des Baumes, dann äh, ist für uns wichtig, die Vitalität äh, zu erhalten eines, eines Baumes oder gegebenenfalls auch anzuregen. Und äh, als drittes äh, Ziel verfolgen wir natürlich den Ertrag. Ne? Und äh, der Ertrag steht bei vielen zuerst immer im Fokus, äh, bei vielen Baumbesitzern, wenn man sich aber vor Augen führt, dass natürlich nur ein, gut erzogener Baum mit einer vernünftigen Baumstatik letzten Endes später die Fruchtlast tragen kann, dann wird glaube ich klar, dass eben gerade die, die Statik des Baums für uns an erster Stelle steht und äh, nicht primär der Ertrag. Bei so vielen Ästen, wie man die hier im Baum sieht, ist auch sehr viel Flechte und Moos, also unter dem Moos ist der ganze Stamm auch nass, kann auch gar nicht abtrocknen. Wobei denn auch kleine Astbrüche sofort zu faul stellen werden. Warum benutzen Sie eigentlich keine Motorsäge? Ginge doch viel schneller. Äh, ja, natürlich, aber so sieht der Baum dann auch aus. Nein, also das sind natürlich äh, feine, präzise Eingriffe in den, in den Baum und wir wollen eben keine Radikalschnitte, wo wir jetzt hier große Wunden dem Baum zu äh, bereiten. Es gibt da so eine Regel auch nicht größer wie 5 cm um einfach auch äh, Schadorganismen, Pilzen nicht die Möglichkeit zu geben, äh, ja, die Baum zu schädigen. Ja, also feine, präzise Schnitte und äh, die Schere, die klassische Obstbaumschere ist da immer noch das beste Mittel zur Wahl. Als zweites Werkzeug äh, eine fein gezahnte äh, äh, Säge, die sehr flexibel ist und äh, mit den beiden äh, kann man die Masse der Eingriffe berechnen. Wenn wir jetzt auch hier grobes Holz rausschneiden, nur grobes Holz, mancher geht mit der Motorsäge rein oder mit einer groben Säge und schneidet nur dicke Äste weg und sagt, okay, fünf, sechs Schnitte, dann ist der Baum fertig. Dann schneide ich mir langfristig eine Baustelle mit viel, viel Arbeit, weil der Baum dadurch sehr stark wächst. Wir sind also bemüht, den Baum so zu schneiden, dass wir langfristig wenig Arbeit haben und dass er stabil ist eine stabile Krone hat, dass er lange leben kann und eigentlich ist der Baum dann gut gepflegt, wenn der Laie vorbeigeht und sieht, dass er nicht frisch geschnitten wurde. Dann ist eine Motorsäge ein recht grobes Werkzeug. Die Schnitte fransen leicht aus. Es gibt keine schönen Schnitte und die haben es schwierig. Der Baum hat es schwer, die Wunde zu verschließen und es gibt große Wunden, die man eigentlich bei der Baumpflege möglichst vermeidet. Wenn er nicht sauber geschnitten worden ist, fault der Ast nach innen weg. Und der Baum kriegt eine Vollnis innen drin und irgendwann wird er hohl. Möglichkeit für andere Tiere, halt darin zu wohnen, aber andererseits auch manchmal der Tod für den Baum. Werden alle Obstbäume im Winter geschnitten? Nein, ähm, zum Beispiel Kirschen sollte man nie im Winter schneiden, weil die dermaßen wachsen danach, dass man im Sommer dann einen riesen Baum mit unheimlich vielen Essen hat. Kirsche und Pflaume werden zur Erntezeit geschnitten. Unsere Streuobstwiesen sind wichtiger Bestandteil außerschulischer Lehrangebote für Kinder und Jugendliche. Durch den unmittelbaren Kontakt zur Natur wird jungen Menschen der Wert biologischer Vielfalt und dem nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen vermittelt. Darüber hinaus liefern gut gepflegte Obstbäume über Jahrzehnte hinweg gesundes Obst dass wir dank der Unterstützung zahlreicher ehrenamtlicher Helfer gewinnen und weiterverarbeiten können. Einen Teil des Obstes verkaufen wir außerdem über unseren Tante-Emma-Laden. Nicht zuletzt dienen unsere Streuobstwiesen als Weideflächen und Lebensraum für wilde Tiere gleichermaßen. Unterstützen Sie uns finanziell beim Erhalt dieses wertvollen Lebensraums. Übernehmen Sie jetzt eine Obstbaumpatenschaft. Mehr Infos unter www.förderverein-common.de.